Die Reindustrialisierung, die bringt uns eben nicht nach vorne. Sie belügen die Menschen, wenn sie sagen, Kohle und Stahl, das ist die Zukunft. Kohle und Stahl sind nicht die Zukunft. Die Zukunft ist IT und die Zukunft ist digital. Und die Zukunft, die ist sozial und die Zukunft ist kreativ. Fußballfans, meine Damen und Herren, sind keine Verbrecher. Und Menschenrechte enden nicht am Stadiontor. Wir brauchen jetzt ein großes Zeichen, um überhaupt den Dialog mit den jungen Fans wieder zu ermöglichen. Wir sollten sich hier nichts vormachen, die Fronten sind verhärtet. Die Forderung nach Adblock verboten ist so unsinnig wie eben die Forderung nach einem Zwangsempfang und dem Lesen von kostenlos verteilen beteilten Werbeblättchen in ihrem Briefkasten. Nicht der Stifter finanziert hier der Allgemeinheit eine Reformwerkstatt, sondern die Allgemeinheit finanziert ein Institut, mit dem Gesetze nach eigenen Wünschen Interessen entsprechend den Vorstellungen des Stifters in Richtung Privatisierung und Wettbewerb beeinflusst werden können. So wenig Neid in dieser Gesellschaft, so viele IT-Experten, um die Sicherheit unserer Infrastruktur zu gewährleisten, so eine zukunftsorientierte,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 Und jetzt soll auch noch die Infrastruktur Stück für Stück verschäubelt werden. Das verkraftet unser Land nicht. Ja, und gerade abends, wenn man nach Hause kommt zum Feierabend, nimmt sich ein Bierchen, setzt sich gemütlich hin guckt, Landtag. Ne? So, so ist das doch, oder?